Hi und willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword. Wir sind hier stehen geblieben im zweiten Dungeon und ich finde hier gerade auf diesem Drachenkopf ein paar Bombis, die auch mal aktiviert werden wollen. Vielleicht helfen die uns bei unserem Problem. Wir kommen nämlich nicht weiter. Und ja, es scheint was gebracht zu haben und zwar sein Auge ist ab oder was auch immer es darstellen soll. Es sieht ein bisschen aus wie ein Auge. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Kann ich da drauf springen? Ich soll sogar drauf springen. Wow, Link, dass du dich das traust, also ich hätte mich das niemals im Leben getraut. Krass. Kann ich abspringen? Ha. Oh, ja, kann ich. Okay. Sehr interessant. Ist hier nichts? Ein Rubin. Toll. Ich habe nichts bekommen. Ha. Denkst du, denkst du, denkst du. Ja, komm, gib mir den einen Rubin noch. Ah, als ob. Als freaking ob. Ja, ja, ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon. Stell drauf und dann... Wenn man timen kann, ist man klar im Vorteil. Aber halt schnell drauf... Ah, okay, er war. Er war. Okay. Ja, und jetzt bitte äh, keine Katzen zeigen, sonst kann ich ja nicht mehr drauf. Nein! Das hier ein bisschen verpelt hier. muss es noch ganz die Bausten drücken Also das war jetzt aber nicht okay. Spiel. Komm, gib mir den Schatz, den ich verdienen. Ein goldenes Schmuckstück. Nutzlos! Ich hab die Müll bekommen! Die ganze Arbeit für nichts! Okay. Jetzt bin ich fast tot, deswegen. Toll. So ja zumindest ein Herz drin. Gar nichts. Einfach gar nichts. Oh Gott. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Ich kann das Ding. Was? Wie machst du das, Link? Du bist aber echt heftig, Link. dass du das hinkriegst. Vielleicht verzieht sich der Gegner, wenn ich versuche ihn anzureppeln. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, spring. Oh Gott, ich bin ja fast tot. Ich muss wirklich aufpassen. Zerflogen. Sieh sich da. Ich hab sie bestimmt schon verloren. Oh, du kommst genau richtig. Ich bin's, Ferry dass ich hier treffe. Könntest du meine Gewalt tun und nach meiner Bombentasche suchen? Bombentasche? Ich war auf der anderen Seite dieser Felsen, als plötzlich diese Monster auftauchten. <lacht> da bin ich abgehauen und muss sie dabei verloren haben. In der Tasche kann man Donnerblumen mitnehmen und jederzeit einsetzen. Oh. Und in diese Tasche bin ich komplett aufgeschmissen. Bestimmt haben die Monster sie. Bringen Sie mir bitte wieder! Die Bombentasche also. Mhm. Hast du was damit zu tun? <lacht> Nein! Ich, da, da, ich wollte, zack, weil ich wollte auf ihn drauf. Aber er war schon tot und das habe ich nicht gemerkt. Und äh, ja, ich muss mit meinem Leben bezahlen. Egal. Eine Fee haben wir noch für den Boss. Eine Fee sollte immer da sein. Wenn man in einem Zelda-Spiel gegen den Boss kämpft, sollte man immer eine Fee dabei haben. Ist einfach besser und... <lacht> safer und sicherer Und alles ja? Ist hier irgendwo ein Loch zum graben? Nee. Dann müssen die Bomben was damit zu tun haben also Ohne Grund okay. sind sie ja wahrscheinlich nicht hier Ja, ähm Gut, das ist mir auch nicht auf, äh, aufgefallen. Ich könnte auch einfach den hier machen. Das, das reicht schon? Von der... Okay. Von dem Abstand reicht es anscheinend schon. Na gut. Somit komme ich weiter. Und... Oh, es gibt einen Kampf. Zwischen Boss. Ein Mini-Boss. Wie man das auch nennen will. Das sind zwei Ex fossil glaube ich. Richtig? Richtig. Die Gebrüder Grimm also, ja? Ja, ja. Ja, Kickly und Nokchan hier. Wow, ouch. Also, die können Feuer What? Oh. Falsches, falsches Ding, falsches Ding. Unten, unten. Einfach halt still. Das juckt dir nicht? Das juckt ihr einfach nicht. Okay, dann äh... Ah, einfach drauf. Autsch, äh, outch, outch, outch, einfach drauf. Fuck, fuck, fuck, rennen, fuck. renn, renn, renn, renn, renn. Holt ihr mich? Nein, wir haben auch selber Schiss. Wir haben selber Schiss. Was passiert denn jetzt? Okay, die taunten mich nur. Oh Gott, die sind schlau. Die sind tatsächlich ziemlich schlau. Einen habe ich. Und ich habe seinen Schweif bekommen. Das einen Eidechsen-Schwanz verhalten. Dieser Eidechsen-Schwanz mit stachelniger kugel am Ende lässt sich vielleicht sinnvoll verarbeiten. Vielleicht in einen Morgenstern. Zum Angreifen, bitte. Das wäre ganz nützlich. Dankeschön. Du stirbst doch bitte. Du stirbst. Der kommt mit seinen Street Fighter-Mus. Was? Der geht voll ab. Der geht voll ab. Das hätte klappen können. Ich habe wirklich Angst. Ja! Ja! Da ist er! Down! Das war echt schwierig. Puh. So. Und jetzt gebt mir meinen verdienten Preis. Ich erhalte die Bombentasche, die ich gefunden habe. In dieser nützlichen Tasche kannst du Donnerblumen mit dir herumtragen. Sie ermöglicht dir das Vordringen an Orte, die dir sonst verwehrt bleiben. Frage Ferry, ob er sie dir leiht. Ha? Ich kann Donnerblumen einfach mitnehmen und die explodieren nicht? Oh, wie geil. Richtig geil. Oh Gott, ich bin so angeschlagen. Ich bin fast tot. Weiß ich nicht alles für Ferry mache, oh. Ferry, mein Kumpel. Und eine Bombentasche Vielen, vielen Dank! Dann gib's mal her, ey. Moment, soll sie dir leiden, damit du tiefer in den Vulkan gehen kannst? Hm. Immerhin hey, hast du dich auf der Suche nach deiner Freundin bis hierher gewagt. Da fällt mir ein, hast du meinen Kumpel gesehen? Er ist nach Hause gegangen. Weiß nicht. Er macht sich Sorgen um dich. Hat sich also Sorgen um mich gemacht? Das tut mir leid. Du machst dir bestimmt auch Sorgen um deine Freundin, was? Also gut, da hast du sehr viel Spaß damit. Dankeschön. Ferry hat sie dir netterweise überlassen. Beseitige mit ihr Hindernisse. Ich gebe dir meine Bombentasche, damit du deine Freundin findest. Dankeschön, Bruder. Warte, ich habe was vergessen. Die Tasche ist leer, also sind die hier mit. Danke, du hast fünf Bomben erhalten. Wirf oder rolle sie, um Objekte in die Luft zu sprengen. Nimm Bomben, die du unterwegs findest, für später mit. Hm, habt ihr gelesen? Habt ihr gelesen? Wenn du keine Bombe mehr hast, kannst du die Tasche auch mit Donnerblumen füllen. Hebe dazu eine Donnerblume auf und drücke dann B, um sie einzustecken. In der Tasche passen zehn Stück rein. Wenn du so Donnerblumen findest, solltest du deine Vorräte auffüllen. Ja. Wie geht denn das? Einfach nehmen? Verstauen. <lacht> Einfach mitgenommen. <lacht> Gleich links so aufgeschlitzt. Weil da komplett. Äh von den Bomben überwältigt wurde. Wenn ja, wir nehmen mal 10 mit insgesamt. Dann haben wir schön was zu tun. Oh Gott, ja, Link, ich weiß, du bist angeschlagen, bis ganz am Bluten, bis die ganze Zeit das Geräusch von ähm... Pfst, oh, oh, oh! die Fliegermaus könnte böse werden. Ich will nur das Herz. Ich will nur das Herz. Oh Gott, das roll ich mit. Ah, ja, verdammt. Ja, komm, egal, dann egal. Dann egal, dann egal, dann egal! Hä? Wieso springt er ab? Ha? Ja, jetzt, jetzt werde ich sterben. Oder muss ich manchmal Link kurz Pause machen lassen, weil ich ihn zu weit gebracht habe? Ah. Wo ist denn das ich? Okay, ist wieder zurückgeflogen. Alles gut. Map. Lass uns mal in die Mitte erstmal gehen. Mal gucken, ob wir in der Mitte weiterkommen. Hopp. Hier kann ich speichern. Kann ich mich auch irgendwo so hinsetzen? Das wäre ganz nützlich, weil ich mich irgendwo hinsetzen könnte. Da, da, da. ich rede ganz schnell. Und ganz schön viel. Aber nein. Hey. So ist denn? Kann ich graben. Danke, dass du mir das zeigst, dass du mich ein Herz und noch ein Herz. Oh, da muss ich das blöde Geräusch nicht mehr hören. Oh, Gott sei Dank. Hey! Was? Wie entzünd ich die denn? Oder explodiert die sofort. Okay, da kann er einfach drauf landen. Das ist ja ziemlich nützlich. Na gut. Das war ziemlich unfair. Ja, ich bin tot. Was soll ich sagen? Dann krieg kriege ich niemals noch hin. Dafür brauche ich ein jahrelanges Training. Ich kann es gerne versuchen. Aber ich werde es nicht hinkriegen. Nee. Ja, dir das an. Letzte Fee! Ich habe keine mehr für den Boss! Das ist allein deine Schuld! Also musst du dafür bestrafen?! Dreckiger! Ich will deinen scheiß Schwanz nicht! Sch, sch, sch, sch, sch, sch, sch, sch, sch, sch, sch, sch, sch, sch, sch, sch, sch, sch, sch, Oh, die Verzeugung wieder heftig. Upgrade, Leute, Upgrade. Hä? Wie lange muss ich denn die Raben? Hm, wow. Ich hoffe so sehr, dass ich noch irgendwo eine Fee finde, weil sonst bin ich ziemlich am Popo. Aber man möchte nicht am Popo sein. Ganz sicher nicht. Ja komm, ihr seid, ihr seid nicht so schlimm. Mit euch werde ich fertig. Wow. Das ist böse. Während das auch noch abgeschossen werde vom Feuer. Geht bis tot. Hopp. Hopp. Hopp. Hopp. Ja, denkste, denkste. Ja, ja, ja. Denkste. Du ja aufpassen. Hoch, hoch, okay. Hier bin ich sicher. Nicht ganz. Aber jetzt bin ich sicher. Auch nicht. Wir haben sie sich wohl verschanzt in der. in der. in der. in der Vokan. Wo sind wir hier? Tempel. Im Tempel-Vulkan. Vulkan-Tempel. Gut. <lacht> okay. Na ja, warte, bevor wir die Truhe holen. Ich könnte hier ja noch irgendwas Schniekes sein? Nee. Wirklich okay, nichts. Schade. Manchmal befindet sich ja ein Vasen Ein paar Feen, aber hier sind leider keine Aber dafür Meine Karte Ja, okay, so riesig ist es gar nicht das ist ja gar nicht mal so riesig Okay, hier sind drei Herzen, sehr schön Da kriege ich es ein bisschen spät na egal, besser später als nie. na gut, das bringt mir sowieso nichts mehr. Das ist ja auch egal. Okay, aber hier kriegen wir die Dungeon-Karte. Jetzt müssen wir zum. Jetzt haben wir die Dungeon-Karte. Und jetzt wissen wir zumindest, wo wir lang müssen. Link, Alter. Bis heute echte äh, Lebensmüde. Meine Güte. Ein bisschen mehr Schlaf würde dir ja nicht. Tun und nicht gerade tun, keine Ahnung. Da möchte ich gerne lang. Kann ich da auch lang? Binden wir es da raus? Kann ich hier drüber? Ja, komm, hier lang. Ich kann uns doch gar nichts anhaben hier. Autsch, verdammt. Ah, ich brenne. Okay, noch eine Truhe. Was cool. Namens. blauen Vogelfeder. Diese kostbare Feder kann man nur bei extrem seltenen blauen Vögeln finden. Immerhin. Und was Neues. Okay. Nicht das, was ich erwartet habe, aber. Was habe ich denn auch hier erwartet, um zu sein? Naja. Hier gibt es noch zwei Löcher. Ich hab das Gefühl, die meisten Löcher sind nur Rubin, Rubin, Rubin, Rubin. Gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. So, ich dachte eigentlich, diese Löcher sind dafür da, dass da so Luft rauskommt. Aber irgendwie ist es irgendwie nur dafür da, dass man da nur fünf Rubine verstecken kann. Toll. Weißt du, für die chill ich da. 10 Minuten. Oder was das sind. Mehr. Ja, Idiot. Okay, was ist das jetzt hier? Auch auf der andere Seite. Dann muss ich mit dem Ball wieder hier rüber und dann kann ich den oh Gott, das ist ein ganzes Gebiet hier. Oder warte, was ist das denn hier? Komme ich da schon lang? müssen hm. das hier. Das ist auch mit dem Ball. Okay, komm, auf den Ball. Genau, zack, richtig. Okay. Ähm Versuchen wir mal außen rum wieder zu gehen. So, ein bisschen stoppen, manchmal ich habe Angst, angesichts der Runterfall. Ja, wohl noch ist alles gut. Trotzdem, natürlich ein bisschen. Ich will es nicht übertreiben. Auch wenn es ziemlich cool ist, was wir hier machen. Schon ziemlich sick. Ja, da rennt er weg. Der rennt er weg. Ja, komm, ist auch egal. Okay, ich kann zumindest mittendrin stoppen, das ist ein sehr guter Vorteil. Bevor du mir noch Ärger machst, mein kleiner. Pssch, schwindest du? Ja, der macht mir auf jeden Fall Ärger. Verdammt, ich komme ja gar nicht lang. Nee. Dann gehen wir erstmal hier lang. Würde ich sagen? Ha? Ist kein Weg. Wo soll hier denn bitte ein Weg sein? Karte sagt, hier ist ein Weg. Hä? Hm? Wie denn bitte? Da ist ein Weg. Ja klar, das ist aber der Weg hier. Das ist hier nur der Rückweg. Aber hier ist ein X. Das ist ziemlich verwirrend. Ähm. Um. Hm. Käfer! Optionen! Ja gut, die müssen wir dann am Ende lang wahrscheinlich. Äh, gibt es hier um was? Ja, das ist ein ja, Moment. Aber gibt es nicht. Wie hier lang oder so? Oben ist ja auch nichts. Oder ist das hier soll das hier unten dieses Loch hier darstellen, dass man hier eine Bombe reinschmeißen soll? Ich meine, okay, ich kann es aber ausprobieren, aber es wäre schon ziemlich weird, wenn das jetzt äh, die Lösung wäre, weil das ist jetzt nicht so deutlich, dass da was reingeschmissen werden soll. Nur halt, wenn du die Karte hast, klar. Doch, ich glaube, das ist die Lösung. Aber das weiß ja wirklich nur, wenn du die Karte hast. Oder wenn du das halt siehst und es mal ausprobierst. Na gut. Dann weiter geht's. Und hier müssen wir aufpassen. Oh ja. Außenrum, rum. Wir wollen nicht getroffen werden. Und du, mein kleiner. Ja, komm, ja, komm, schieß doch, schieß doch, hä? Ja. Ja. Aufpassen, ich rutsche. I don't want to rutschen. Rutschen ist nicht so gut. Mag ich nicht zu so rutschen. schickt sich extra hier weil wenn ich ihn schlage dann schlage ich mich auch um mich rum und dann treffe ich vielleicht die bomben das hat er geplant aber hier sind bomben das heißt ich brauche sie wofür brauche ich sie zum mitnehmen wahrscheinlich wahrscheinlich einfach nur zum mitnehmen nehmen wir alle drei mit machen weiter ha! Hier ganz am rand denke ich mal knapp aber ja was willst du? Hä? Was willst du denn? Hä? Gar nichts. Ach, die werden auch immer lächerlicher, die Gegner im Videospiel. Hm. Was machen wir denn jetzt? Das komme ich ja gar nicht weiter. Das komme ich hier gar nicht mehr lang. Es gibt einen Umweg. Ah! Schaut euch das mal an, hier. Ja. Nein, was macht Leg sie doch nicht hin, verdammt! Link! Das ist echt lebensmüde, ich sag's ja. Also. Manchmal. Manchmal bei den Typen. Denke ich mir auch nur so. Wow! Der Lag! Habt ihr den Lag gesehen? Wie es geruckelt hat. Wie es gerade geruckelt hat. Die Switch musste drauf klarkommen. So, so vier Fehlermäuse waren vier kleine Gegner. Das war schon zu viel für die Switch. Oh Gott. Ja, komm, lass den einfach in Der kann mich jetzt sowieso nicht mehr ärgern oder nerven oder sonstiges. Aber du bist auch kein Problem mehr. Schon lange nicht mehr äh, okay. abspringen. kurz mich umschauen. Manchmal habe ich so ein bisschen kurz die Hoffnung, dass da vielleicht. Naja, ihr wisst schon, eine Fee ist. Aber nope. Was muss ich jetzt machen? Die Karte sagt. Einfach weiter lang gehen. Aber ich kann mir nicht einfach wagen gehen. Also muss ich den Beetle bestimmt benutzen. Hier kann man saven, das ist schön. Muss ich das so machen oder ich versuche es noch mal? Leider ja, ist halt Steuerung ein bisschen ein Problem, wie man sich vielleicht denken kann. Ich denke, mit wenn man den einfach mit einem Stick be bewegen könnte, wäre das viel simpler. Die blöden Motion Controls, die ich hier gerade nutzen muss, und ja, yep. das war richtig. Akku geht gleich leer, komm schon. Nein, kurz kalibrieren. Mein Gott. Nervig. Geh aus meinem Weg! Korblen! mal, kabeln. Komm bockblen. Kabeln, bockblen, bockblen, whatever. Das Gleiche. Ja. Was? Ach so, hier ist das andere Ding. Okay, ich dachte gerade ganz kurz, ich dachte gerade, was, da war noch eins? Ne, es ist direkt vor meiner Nase, wisst ihr was? Ich schieße es einfach mit den Dekonissen ab, okay. Egal. So. Endlich. Den beseitige ich mal ganz kurz, weil der könnte sehr böse, böse werden. Na ja, obwohl, ist doch auch egal. Auch egal. Gehen wir kurz speichern. Erstmal müssen wir bei dem Bockbild vorbeikommen. Der hat uns gar nicht bemerkt. Und somit leider sein Leben bezahlen. Mit seinem Leben bezahlen muss Ein Herz hatte ich zuletzt. Oh Gott. Ich keine Feen und auch leider keine Tränke. Aber ich möchte jetzt ungerne aufhören. Wenn ich jetzt aufhören würde, dann würde ich aufhören. Das nicht gut. Nein. Ha? ich denn hier lang? Achso, manchmal hört halt er auf. Amt. Renn! Renn! Das Herz, das Herz, das Herz, Herz! Ja! Okay, das war ziemlich schwierig. Ah. Oh Gott. Wie funktioniert das überhaupt? Okay, ganz ruhig. Ganz entspannt. Ganz ruhig. Von oben schauen ist auch besser. Das kann ich mal so schwer. Link hat das voll drauf. Die Link, die Switch hat aber diese Federmäuse nicht drauf. Deshalb schnell weg mit euch. Sonst lag ich hier Link noch gleich runter. Und das wäre nicht so gut. Da ist ein Exalfus. Aber bevor wir den jetzt angreifen, will ich erstmal den kleinen Kumpel hier umbringen. Nicht nur fürs Herz, sondern einfach... Weil er sonst nerven würde. Aber ja, ich brauche das Herz. Wegen diesem kleinen Feller hier. Jetzt, ob ich den nicht bären kann. Ich hab vor allem Schild. Kann ich den nicht... Ha! Ah, das fühlt sich gut an. Oh, das fühlt sich gut an. Nein! Egal, das ist nur ein Herz. Das ist schlimm, dass es halt, ja, ich bin bestimmt Ja, das geht halt wieder. Nicht so schlimm. So, und du gibst mir... Geld. Mhm. Und weiter? Wofür bin ich jetzt den ganzen Weg hierher gegangen? Hä? Das also ist jetzt so ein Witz. Wofür bin ich den ganzen Weg jetzt hierher gegangen? Ob ich das hier machen kann. Oh, das muss ich reinschieben. Oh, verdammt, das habe ich auf der anderen Seite nicht gemacht. Oh nein. Oh, oh, danke. Danke. Danke, Spiel. Ach, zu, zu, zu gutherzig, mein Spiel. Mein süßes, kleines Spiel. Meine kleine Cartridge. Kleiner als ein Nintendo DS-Cartridge. Dankeschön. Okay. Damit kommen wir zum zweiten Teil des Dungeons. Also, keine Zeit verschwenden und los geht's! Ha. Ha. Ah, die Vase nehmen wir noch mit. Weil hier vielleicht etwas cooles in der Vase drin ist. Nüsse. Ganz alte Nüsse in der Vase. Ugh. Naja. Ich gefällt. Das erinnert mich ein bisschen an G's Mansion 2 bei dem Boss. Wie kommen wir denn da hoch? was ist denn hier bitte los? Das sieht sehr komisch geformt aus. Wird schon einen Grund haben. Den müssen wir halt jetzt herausfinden. Also lasst uns, wie gesagt, keine Zeit verlieren. Ach Gott, diese, diese Löcher sind echt nervig, ne? Mittlerweile. Da kommt doch irgendwas auf ihn. Ja, ich dachte mir schon. Irgendwas kommt doch auf zugerollt. Oh, kurz chillen. Ah. Weiter geht's. Ha. Gut. Das meiste hätten wir hinter uns. <lacht> ja, oh, oh, obwohl. Obwohl, obwohl, obwohl. Was? Oh nein, Autsch, Autsch, Autsch. Da brauche ich eine Bombe für. Da brauche ich eine Bombe für. Oder? Moment, wie mache ich denn das? Oh, was ist denn hier? Ja gut, hier ich kann ein paar Bomben mitnehmen, war ja eigentlich klar. Zack. Wie so Animal Crossing. Einfach so in so ein Blatt verwandeln. Aber beinpacken. Ganz easy und gechillt. Ist hier irgendwas was mir helfen kann? Jetzt ist, ist keine Herzen. Also Herzen sind schon toll, aber... Ha? Könnte hilfreich sein, ja. Top, top, top. Ja! Ja, perfekt! Das ein kleines Problem entdeckt, Freunde. Ein ganz kleines. Problem wäre, dass sie nicht direkt explodieren, sondern noch rollen. Oh, warte, hier ist die Challenge, oder? Das ist eine Challenge. Ich muss den rollen lassen und dann explodiert er von alleine. Richtig? Okay, warte, dann muss ich den ja hier hin rollen lassen. Wirklich hierhin. Ja, aber bitte nicht gegen die Decke. Okay, besser, besser, besser, besser. Okay, es zählt noch. Es zählt noch. Der wurde schon wieder abhauen. Hui. Nicht mit mir. Ha. Gute Sache. Gute Sache, gute Sache. Ha. Ha. Kann man hier auch immer speichern? Ah, da hinten kann man direkt speichern. Okay. Alles gut. Das kann ich mich hier verstecken, wenn hier die Falle ausgelöst wird. Die genau jetzt ausgelöst wird. Ja. Okay. Und du la la la. Heute genug geredet, ich muss mal heute aufhören Deshalb würde ich sagen habe ich den Bruder umgebracht? Sorry, der war am Schlafen oder Allgemein schon längst tot, na egal Sorry Bro Ich möchte erstmal aufhören In der nächsten Folge besiegen wir dann den Boss Der sich hinter dieser Tür verbirgt oh, Wie kommen wir da durch?